graviola tropenfrucht ja, Stachelanenone, 74 Wirkstoffe gegen Krebs. Alles klar, Digga, ich bin komplett raus. Nein, das Video fängt gerade erst an. Und zwar ganz, ganz schön zu sehen, ich habe diese Frucht ebenfalls schon mal gegessen in Indonesien, schmeckt so ein bisschen nach Cherimoya, so ein bisschen säuerlich aber es geht nicht um diese Frucht, sondern eigentlich um die ganze Pflanze. Ist du, wenn du diese Pflanze quasi essen willst, dein Krebs weg? Nein, also pass auf. Folgendes Beispiel, wenn du der Meinung bist, dass... Die Hauptursache von Krebsernährung ist, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, dass alles übergeordnet ist, der Kopf. Folgendes Beispiel. Ich hatte früher mal Schluckbeschwerden. ja, Und ich wusste nie, woher es kommt. Und ich habe mich da richtig reingesteigert und ich hatte irgendwann richtig Schmerzen gehabt in Tagen sogar. von diesem. Und ich wusste nicht, woher das kommt. Und ich war auch beim Arzt gewesen und es war alles in Ordnung. Nur durch meine Gedankenkraft kann ich diesen Arm hier bewegen. Night, Viva, Neid, wortwörtlich viva. Und jetzt musst du überlegen, durch deine Gedankenkraft bewegst du Elektronen und stellst sozusagen Verknüpfungen her. Und so einen dicken Arm, so einen schweren Arm kannst du nur durch Gedankenkraft, durch so wenig Elektronen eben, die sich verändert haben, bewegen. Jetzt überleg dir mal, du kannst überall deine Elektronen bewegen. Verstehst du, was ich meine? Und wenn du eben hier andauernd diese Spannung hast ja, und Abnormalitäten aufzeugst, dann kann dann irgendwann eine Krankheit entstehen und auch Schmerzen entstehen, weil eine Überreizung entsteht, ja, der Nervenzellen. Verstehst du, was ich meine? Das kann überall im Körper passieren. Und das eben auch auf Gedanken. Wenn du schlechte Gedanken hast, wenn du negative Gedanken hast, wenn du Depressionen hast, wenn du Angst hast und so weiter, dann beeinflusst das die Elektronenverschiebung und so weiter, Abnormalitäten im ganzen Körper. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt dabei, der eine ganz, ganz, entscheidende Rolle, nicht die Hauptrolle natürlich, das ist so ein Zusammenspiel, das ganz, ganz vielen, aber eben auch eine spielt. Aber um diesen Fall geht es ein bisschen mehr nochmal um die Ernährung. Und zwar ähm, ein paar Zahlen, 10 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr an. Krebs. Überlegt ihr das einfach mal, 1,4 Millionen mehr als New York Einwohner hat, 60 Prozent davon sterben. In den nächsten zwei Jahren wird ein Anstieg von 70 Prozent erwartet. Ich meine, nochmal zurück zur Pflanze. Also 212 bioaktive Substanzen, davon 74 nachweislich gegen Krebs. habe ich eine Studie, kann ich euch hier unten gerne verlinken, und zwar achtmal mal auf acht Seiten zeige ich euch jetzt mal eben, jede einzelne Substanz, zu jeder einzelnen Substanz eine Studie verlinkt, die gezeigt hat, dass es wirklich gegen Krebswachstum natürlich gehemmt hat und so weiter. Faszinierend, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das alles durchzugehen, würde den Rand springen, das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet, gleich im Vergleich zu Chemotherapie und so weiter, bleibt mal dran. Die Hauptwirkstoffe sind die AGEs, ja, Adaloceus Acetogenius. Und zwar wie die wirken, mal, wie die aussehen. Ganz oben sehen wir zum Beispiel mal diese, die wirken dann dementsprechend gegen ähm, ja, Dickdarm, Brust- und Lungenkrebs und äh, Zellen und die unten dann gegen Brustkrebs, Prostata, Dickdarm, Lunge, Niere und Bauchspeicherdrückenkrebs die unteren, damit ihr mal gesehen habt. Wie machen die das überhaupt erstmal? Ja? Die meisten wirken, wirken zytotoxisch auf das Mitochondrium. Warum das Mitochondrium so wichtig ist für, das, für den Krebs? Der Krebs vergärt seinen Zucker, er, er, er generiert 15 mal weniger. Energie, ATP, das sind universelle Energieträger, aus Zucker als unsere eigenen Zellen. Das heißt, die sind extrem angewiesen auf die Mitochondrien. Dieses hängt sozusagen den Komplex 1, ja, dadurch Unterbindung der oxidativen Phospholierung, dadurch keine ATP-Synthese. So, was heißt das jetzt ganz genau? Es macht das auch genau für unsere eigenen Zellen. Doch bevor das passiert, stört es den Krebs 15 mal mehr. Und so wird es so gesehen reguliert. Bis also unsere eigenen Zelle ist der Krebs extrem 15 mal mehr nach unten reguliert worden, schon bis dahin. So ist die Wirkungsweise. Es gibt nicht nur diese Wirkungsweise, ich blende mal hinten hier kurz ein. Es gibt ganz, ganz viele andere Wirkungsweisen. Ja, vor allen Dingen äh, die Aktivierung von Caspase 3 und 9. Und das induziert sozusagen eine Apoptose, den programmierten Zelltod. Das ist ganz, ganz wichtig. Nochmal merkt euch das für das Ende des Videos nochmal. Da gibt es verschiedene Sachen. Äh, Modulation des, der Zellzyklus, so gesehen der Proliferation. Anti-Entzündungs, ähm, anti-, anti ähm, äh, Was gibt's denn noch? Nicht entzündung anti-oxidativ, äh, genau. Äh, wirklich tausend Sachen, aber das würde hier auch den Rahmen sprengen. Ich möchte ganz, ganz wichtig zum Kern gehen und zwar ähm, ne, der Kernstudie einmal hier zeigen. Wichtig ist: Nicht die Frucht werden die Hauptsubstanzen sozusagen isoliert, sondern aus den Blättern, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Oft sieht man zum Beispiel bei Möhren ist das Grün viel wirksamer als die Möhre selbst. Bei der rote Beete ebenfalls. Es sind immer die Blätter, die wirklich die meisten sekundären Pflanzenstoffe beinhalten. Und genauso ist es auch hier. Und hier geht es auch nochmal jetzt in einer 2018er Studie, die absolut neuwertig ist und gegen die Chemotherapie gelaufen worden ist diese Pflanze. Und das ist wirklich erschreckend, was ich euch gleich zeigen werde. Vielleicht nochmal ganz kurz, es ist das Blattextrakt genommen worden. Es ist so wichtig zu verstehen, dass man jetzt nicht einfach diese Pflanze essen kann und genau diese Wirkung erwarten kann. Ich bin ja auch in der Nahrungsergänzungsmittelbranche mittlerweile tätig. Ja? Also Vitasomal, meine eigenen liposomalen Supplements natürlich. Es schaut sehr, sehr gerne vorbei, ich würde mich super freuen, wirklich mega. Ähm, Verlinke ich oben mal und ich weiß so ein bisschen wie der Hase läuft, ja? und oftmals werden ganz minderwertige Extrakte verkauft, weil irgendwo eine Studie das gezeigt hat, nur dass die in der Studie zum Beispiel die Konzentration 100 mal höher war und du damit natürlich gar keine ja, Erfolge erzielen würdest, ja zum Beispiel Ikarin, ja, sehen wir zum Beispiel. habe ich ein Video gemacht, 300% Testosteronsteigerung, ja. und genauso stark wie Viagra und so weiter in den Studien. Da schaut das, sehr, das Video sehr, sehr gerne an, ja. Da wurde aber 98%iges prozentiges Ikarin genommen und nicht diese Pflanze, dieses Horny Goat Weed, ja, sondern dieses Ikarin zu 98 Und der Wirkstoff kostet 4.000 Euro das Kilogramm. Das ist noch ein bisschen zur Verdeutlichung hier, dass ihr nicht dieses, so eine rosa, rote, laufende das Leben laufen solltet sondern hier wirklich Blattextrakte wirklich extrem hoch dosiert. Ja? So. Ganz schön, nach drei Tagen ja, wurden zwei Suspensionen gemacht, ja, dementsprechend Krebszelllinien. So, die einen nur mit Wasser und die anderen dann dementsprechend mit dem Blattextrakt. Ja. und Wir sehen zum Beispiel hier, dass deutlich, deutlich mehr Zellen natürlich, die Krebszellen sich proliferiert sind, das heißt geteilt haben, ja, wo kein Blattextrakt zugesetzt worden ist, unten hingegen deutliche Verringerung des Zellwachstums. Das war die Basis und hat man weiter geforscht und zwar jetzt kommt es wirklich Hammerhart. Also MCF-12-F. Nochmal, MCF-12-F. Ja? Das sind normale Zellen von dir. Ja? Das sind keine äh, ne? sonstigen Krebszellen oder sonst was. Ja? Das sind ganz normale Körperzellen. Das sind gesunde Zellen. Und die anderen drei, das sind Krebszelllinien. Und jetzt schauen wir uns das zum Beispiel mal an, dass, dass je nachdem, wie hoch man das dementsprechend noch konzentriert hat, ja, dieses Blattextrakt, ja, der Graviola, Graviola-Blattextrakt, gegen alle Krebszelllinien ja, deutlich besser gewirkt hat als hier die letzte Form, und das ist Cisplatin. Das ist die Chemotherapie. In allen besser gewirkt hat, in allen Krebszelllinien, die getestet worden sind, besser als die Chemotherapie. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Also, die MCF-12F das sind normale Zellen. Und hier sehen wir, dass die Chemotherapie dort besser gewirkt hat. Ja, weil es deine eigenen Körperzellen sind und nicht Krebszellen. Das heißt, sie töten deine eigenen Körperzellen. Und hier sieht man ganz, ganz klar, dass das Blattextrakt der Graviola, deine Körperzellen viel mehr verschont hat, als die Chemotherapie es getan hat. Und die Chemotherapie trotzdem schlechter war in allen anderen Gruppen gegen Krebs. Also es ist, es ist ich bin ich war manchmal ganz fassungslos, also sowas... Ähm, ist, ich, sowas kommt natürlich auch irgendwie niemals in die Trends oder sowas, meine Videos oder so, das ist wirklich, äh, obwohl ich schon zweimal in den Trends war, aber mit ganz anderen blöden Videos. Ah, ich finde es einfach so mega traurig, das geht mir einfach so ultra krass nah, wie heftig das einfach ist. Ey, das ist so unglaublich einfach, es, ich kann das nicht in Worte fassen, was, was ich da aufdecke immer so. Und äh, deshalb helft mir sehr, sehr gerne, teilt diese Videos mit allen, die ihr kennt halt, äh, dass die das Leute einfach sehen, ja? Okay. Es gibt auch eine andere Studie, ich wollte das mal verifizieren und zwar ganz, ganz zeigen, dass diese Pflanze selektiv wird und die Chemotherapie nicht. Ja? Und zwar wurde hier ebenfalls ähm, Zellen wieder getestet, ja? MCF12F-Zellen, wieder körpereigene Zellen und Miapaca-2-Zellen, das sind Bauchspeicheldrüsenkrebszellen. das sind die aggressivste Krebs, den es gibt. Ja? Und hier sehen wir zum Beispiel wieder Betreufold mit diesem Graviola-Blattextrakt. Und dann sieht man zum Beispiel, wieder ganz wichtig, hier von der Apoptose wo ich vorhin geredet habe, ja, Aktivierung Caspase 3 und 9, viel weniger passiert, hier sehen wir es viel weniger schwärzt, geschwärzt, ist es so, so, so gesehen, in den körpereigenen Zellen, MCF-12-Zellen, als in den Krebszellen, Miapaka-Zellen. Dort passiert dieses viel mehr, ja, diese Aktivierung von Caspase 3 und 9, dadurch programmierte Zelltod in die Krebszellen, als in deinen eigenen Körperzellen. Hier schwarz auf weiß sieht man die Selektivität nochmal. Ja? Okay, das war's wieder von mir. Also wirklich atemberaubende Wirkung meiner Meinung nach. Äh ja, ich muss da auch wirklich nicht mehr viel zu sagen. Bitte unterstützt diesen Kanal auf jeden Fall, weil YouTube rankt mich auf jeden Fall, rankt mich auf jeden Fall extrem krass nach unten gerade. Ich bin übrigens auch im Fernsehen gewesen, im öffentlichen Fernsehen. Da wurde auch geschildert, oh, wegen Studien und so weiter. Oh, das ist ja alles so. Und uh, da wurde auch mein Kanal natürlich eingeblendet und so weiter. Da muss man vorsichtig sein und solche Sachen. Ich habe es mittlerweile schon geschafft. Als öffentlicher Fernsehen, weil Leute Angst haben. Vor diesen Informationen, die ich hier preisgebe. Deshalb, ich bin auf euch angewiesen, Leute. Der helft mir. Daumen teilen, kommentieren und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön für's Zusehen. Wirklich mega schön. Mega, mega Dankeschön. Unterstützt mich sehr gerne. Schau auf meinen Supplements vorbei, auf meinen Shop und so weiter. Vielleicht kann ich dir da nochmal helfen. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Rovegen am mit.